Und die zeitliche Aufgabe als AGS gehört auch der Röschpflege und zur Röschrasche und zur Röschversorgung. Heute müssen wir zusammenlegen. Und auch AGS gehört auch zur Reinigung. Und ich finde das sehr schön, weil es auch mal etwas Kontrast gibt zur Pflege oder zur Aktivierung mit der AGS freut mich gerne mit dem Sozialleben. Ich kann gerne mit Menschen arbeiten. Und ich finde das ein sehr facettenreicher Traum. Ich kann sehr viel machen. Ich tue zum Beispiel auch dokumentieren, ich dort pflegen und ich kann auch